Lassen Sie uns an unsere Überlegungen über die mittlere Geschwindigkeit anknüpfen, mit der eine Lageänderung eines Punktes P entlang seiner Bahnkurve beschrieben werden kann. Dazu lenken wir unser Augenmerk auf ein kurzes Autobahnteilstück der A1. Wir verfolgen eine Fahrt, die zum Zeitpunkt T an der Abfahrt Lübeck-Mitte vorbeiführt. Eine Zeitspanne Delta T später passieren wir die Ausfahrt Reinfeld. Den tatsächlichen Verlauf des uns interessierenden Autobahnteilstückes haben wir als Bahnkurve dargestellt. Sowohl der Anfangspunkt, die Abfahrt Lübeck-Mitte, als auch der vorläufige Endpunkt, die Abfahrt Rheinfeld, sind beide von einem frei gewählten Bezugspunkt O aus durch ihre Lagevektoren R von T sowie R von T plus Delta T eindeutig gekennzeichnet. Mit dem Differenzvektor Delta R vermaßen wir die geradlinige Verbindung zwischen Anfangs- und Endpunkt. Beachten Sie, dass die Richtung von Δr mit der Richtung der Sekante durch diese beiden Punkte übereinstimmt. Dank modernster Messapparaturen kann ausgehend von unserem Anfangspunkt im Millisekundentakt die Länge und Richtung des Differenzvektors Δr ohne weiteres bestimmt werden. Wir wollen einige Teilergebnisse ausschnittsweise heranziehen und in Form einer kleinen Tabelle darstellen. Wir gehen dabei gewissermaßen die Fahrt rückwärts durch und beginnen mit unserem vorläufigen Endpunkt, also der Abfahrt Rheinfeld. Als Fahrzeit bis Rheinfeld wurde Delta t gleich 400 Sekunden gemessen und die Länge wurde mit Delta r gleich 12.000 Meter bestimmt. Demnach ergibt sich eine mittlere Geschwindigkeit Vm von Delta r durch Delta t gleich 30 Meter pro Sekunde beziehungsweise von 108 km pro Stunde. Den zugehörigen mittleren Geschwindigkeitsvektor Vm tragen wir mit seinem Fußpunkt im Anfangspunkt, also der Abfahrt Lübeck-Mitte, an. Seine Richtung stimmt mit der besprochenen Sekantenrichtung überein. Seine Länge entspricht dem Geschwindigkeitsbetrag von 108 km pro Stunde. Als nächstes betrachten wir einen Endpunkt, der etwas näher als Rheinfeld an der Abfahrt Lübeck-Mitte liegt und den wir nach einer Fahrzeit von Delta T gleich 300 Sekunden passiert haben. Für diesen Fall ermitteln wir Delta R gleich 8100 Meter sowie VM gleich 27 Meter pro Sekunde bzw. 97 Kilometer pro Stunde. Wir rücken nun immer näher an Lübeck Mitte heran und ermitteln der Reihe nach 10 Messwertdatensätze, die nacheinander in eine Tabelle übertragen werden. Wir analysieren unsere Ergebnisse und finden, dass 1. Je näher wir an Lübeck Mitte heranrücken, desto geringer ist der Unterschied zwischen dem tatsächlichen Verlauf der Bahnkurve und dem Differenzvektor Δr. 2. Je näher wir an Lübeck Mitte heranrücken, desto deutlicher nähert sich die Sekante immer mehr der Tangente an die Bahnkurve durch den Anfangspunkt. 3. Während anfänglich die mittlere Geschwindigkeit mehr oder weniger stark schwankt, nähert sie sich für kleine Zeitintervalle Δt einem konstanten Wert, der überraschenderweise genau dem Wert entspricht, den wir im Augenblick des Passierens von Lübeck-Mitte, also theoretisch für Δt gleich 0, auf dem Tachometer unseres Autos hätten ablesen können. Wir haben somit allen Grund davon auszugehen, dass unser Differenzenquotient Δr nach Δt aus dem sich Vm berechnet, bei einem formalen Grenzübergang für Δt gegen Null einem endlichen Grenzwert nähert, und zwar dem sogenannten Differentialquotienten Δr nach Δt oder kurz V. Dieser ist ein Vektor und heißt Momentangeschwindigkeitsvektor. Er gibt also an, mit welcher augenblicklichen Geschwindigkeit sich die Spitze des Lagevektors R von T im nächsten Moment tangential zur Bahnkurve bewegen wird.